Schumak läuft! Er läuft! Mach er es, läuft. Mach, Mach das entscheidende Tor! Yeah! So. <lacht> Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Heute gibt's Rec Room mit der Oculus Quest und. Ja, wir haben uns in Rec Room Paintball angeschaut und äh, wer Rec Room jetzt nicht kennt, ja, ist ein kostenloses Spiel, was ganz viele kleine Spiele beinhaltet. Paintball ist eins davon und ja, echt cool gemacht, läuft auch eigentlich ganz gut auf der Quest, aber wenn äh, Spieler joinen, gibt es schon mal so einen kleinen Nachladeruckler irgendwie und... War ein bisschen störend, aber trotzdem haben wir unseren Spaß gehabt. Und mit wir meine ich den Patrick von der Zockstube. Der hat ja einen Oculus Quest YouTube-Kanal und ja, den stelle ich euch gleich vor. Ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall mal rein, aber da kommen wir gleich zu. Ja, Paintball hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ist ein Spiel, was man einfach mal eine halbe Stunde, Stunde anmachen kann und einfach so just for fun ein bisschen rumballern kann und äh, ja, mit Freunden macht es natürlich am meisten Spaß und den hatten wir definitiv. Und ja, da gibt es natürlich noch andere Spiele, die haben wir auch probiert, aber da es sind natürlich auch viele, viele kleine Kinder da unterwegs und äh, ja, dann haben wir ein Dankenspiel ausprobiert, was dann aber leider äh, nicht geklappt hat, weil ein Spieler uns immer selber abgeschossen hat. Warum auch immer und ja, das war dann leider nicht möglich zu zeigen, man konnte auch nicht aussuchen, ob man jetzt alleine in der Lobby spielen will oder nicht, das mal dazu. Ja, ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal ganz kurz den Kanal von der Zockstube an, von Patrick und ja, der hat einen echt coolen Oculus Quest Kanal und äh, haut also fast täglich hier Videos raus und ja. Das gefiel mir zuletzt am besten. Also da hat der National Geographic gezeigt Machu Picchu und das ist echt genial. Da muss ich mir auch noch reinziehen, denn äh, so, so Spiele ja oder so Erfahrungen machen VR eigentlich erstmal aus. Also an Orte, wo man mal sonst nicht so hinkommt, das einfach mal in VR zu erleben, ist eigentlich geil. Man braucht nicht immer nur Spiele, sondern äh, man kann auch solche Erfahrungen mal machen. Also ich finde es super interessant und das werde ich mir definitiv auch noch anschauen. Ja, wie gesagt, der haut hier Quest-Gameplays raus ohne Ende, gibt euch äh, Infos zu Quests, Top-Spielen, kostenlose Spiele, wie ihr seht und ja, also schaut definitiv mal rein. Also der ist auch sehr erfolgreich, also was der in der kurzen Zeit aufgebaut hat, ist echt Wahnsinn und äh, ja, der hat mich schon, schon weit, weit überholt und macht einen super Job, von daher ist es gerechtfertigt. Schaut drauf, wenn ihr noch kein Abo gegeben habt, haut dem Abo drauf, hat er echt verdient und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Gameplay. Viel Spaß. So und jetzt wird geballert. Jawohl, hoffentlich landen wir im selben Team. Das wäre sonst blöd. Ja, aber hätte eine andere Würze sein. <lacht> das stimmt, ja. Red Flag taken. Okay. Red Flag dropped. Red Flag dropped, alles klar. So, dann los. Red flag taken. Äh, bist du rot oder blau? Ich bin blau. Red flag, Dann hat das Spiel jetzt die gerade beschriebene andere Würze? <lacht> okay. Blue Red flag, flag dropped. Okay. Oh Mann, ich hab hier bei mir ein bisschen laggy. So, bei mir gerade auch. Red flag returned. Red flag returned. Da da, da, da, da, da. da er! Ah, Nein, ah. wir haben uns gegenseitig rausgenommen. Double <lacht> <W> <lacht> K.O., oder was? Ja. Ist auch mal was anderes. So, wo sind die bösen Leute? Ein Scharfschützengewehr, jawoll. Nein. Ah, ist ein bisschen leggy das Ganze, muss ich sagen. Ja. Also ich habe das aber auch schon mal in komplett flüssig gespielt. Muss dann wirklich so Tagesform abhängig oder von den Leuten abhängig sein, die hier mit im Spiel sind. Kann. Ah. <lacht> so. Ich habe hier die ganze Zeit Doppel-K.O. Oh. Ah, da kommt einer mit der blauen Flagge. Blue flag dropped. Nein. Was ist hier zu sehen? Und äh, welcher Modus ich... Äh, welcher Modus... Flag oh. returned. So, welchen Modus ich noch gerne hätte, das ist halt dieser Rack Royale-Modus. Das ist ein, dann quasi wie so ein Battle Royale-Shooter. Ja. Das wäre halt auch noch eine coole Sache, aber ich glaube, da ist es schwierig mit der Performance tatsächlich. Ja, das war schon ziemlich groß das Ganze, ne? Wie konnte ich hier nochmal die Waffe? Also, <lacht> Habe ich gerade überlegt, wo man die Waffe hinlegen kann. So, wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Oh nein, die Waffe ist nein. leer. Handgranaten, jawoll! Wie steht denn überhaupt? Wir ballern jetzt hier alles zu mit Handgranaten, würde ich sagen. Jawohl. Ich brauche unbedingt eine neue Waffe. Okay, da habe ich da was. Bist du das da? Hinter dem. Ja, ja, da ist er! Ah. Jawohl! Ah, die, die zockt <lacht> über mich! Nein! <lacht> Mann, ey! Das ist so ärgerlich! Ich war kurz, ich. Ein paar Meter noch, dann wäre ich an der Flagge gewesen. Okay, jetzt habe ich zwei Knarren. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Vielleicht. Nein. Da kommst du von der Seite. Meter ne? Oh, warum sind die alle so klein? Die hoppen hier alle nur. Red Team Scores. So und so, Schrottflinte. Meine Doppelläufige. No. Ich habe irgendwie den Eindruck, ich sterbe relativ häufig. Ah, ich auch, aber ich habe wenigstens Double K.O. gemacht. <lacht> ist dann schon mal was? Ja. So. Alleine sterben ist auch blöd. Da ist wieder jemand. Ich glaub, du nicht <lacht> Ah, <lacht> Double K.O. wieder. Five, <lacht> four, Aber zwei Kills. Three, two, Game, Game over. Okay. okay, unser erstes. Und wie gefällt dir jetzt you erste von Paintball? Ist ganz witzig, ne? Also. Ja. Kann man nicht, kann man nicht meckern, sage ich mal. Scheiße, roter 2 ist verloren. Glückwunsch. Du bist start. blau, hier. Guck mal. Jawohl. Wo bist du? Hier. hier. Ready to start. <lacht> so. Ready, Ready to start. start. Guck mal, ich guck mal, 4 bin... gegen 2. <lacht> das okay. klingt fair. Hier sind schon mal Waffen, das, das ist sehr gut. Oh, ich bin auf Platz 74.612. Das ist motivierend. Capture the flag. So. Da ist der Patrick. Okay, mit, mit, mit ich gehe dir hinterher. Jawohl. Wir folgen dem weißen Hasen. Das okay, das, das, das ist immer gut. The White right okay. Rabbit. Nein! Boah, das ist eine Blödheit nicht zu überbieten, ey. Ah. Die Schrotflinte hat mich. Ich habe gesehen, du bist in dieses Wasserbecken oder was das war, ne? Nee, ich will nicht drüber reden. <lacht> okay, der White Rabbit wieder. Jawohl, ich hab einen. Yes. Ich habe jetzt hier so einen Granatwerfer, der ist ganz geil, muss man Ausschau halten. Granatwerfer lohnt sich. Ich hab die Flagge. Wo bist du? Ach da, ich, ich komme dir hinterher. No. Red flag ich hol mir die. Ja, hol dir die. Wo kam der Schuss her? Hast du ihn gemacht? Ah. Der Mistkerl da oben. Verdammt. Die Flagge ist noch nicht zurück. Ich bin jetzt hier gerade bei denen in der Basis. Das ist halt unsere Basis. Okay, jetzt habe ich ein Scharfschützengewehr. Wo ist denn die Flagge? Red Flag taken. Die ist irgendwie nicht hier. Die, guck mal, der, wir stehen komplett bei die, denen in der Basis. Die, die hat einer von uns. Da, da, da, läuft da. Komm, wir geben dem Deckung. Da sind diese Kegel drüber, das ist ja ganz praktisch. Dann folgen ja. wir mal wieder dem weißen Hasen. Das ist immer eine gute Option kleines Geleitkommando. Haben wir überhaupt noch Gegner? Ich, äh wo hat man die Tafel? Ich weiß jetzt nicht, wo die hier in dem Level ist. Ich glaube, die sind alle nach Hause gegangen. Ja, richtig so. Hat noch keine Chance. Also momentan sieht es aus, als wir keinen Gegner mehr haben. Ja, zumindest ist der woanders. Schießt du auf Gegner oder nur so? <lacht> ich nur so. Flag nur Falls da ein Gegner ist, weißt du? Hätte ja sein können. Okay, Joint okay, the game. also ja. Jetzt habe ich einen Granatwerfer. Blue Flag, gut. Blue Flag dropped, also unsere Flagge ist Flagge gerade auf, auf Reisen. Ich glaube, der hat die aber... Da zu sein. Wir sind sehr dumm. Wow! Blue hm. Team scores. Oh, Scored bei der Zockstube, hm. jawoll! Äh, äh, Ey, wie, wie geil sich das anhört, das, das dürfte uns beiden gefallen, Blue Team Scores. <lacht> ja. Da ist noch einer. Ah. ah, jetzt hat er mich. Also der Granatwerfer, Ich, meine, ich der werde ist... dich rächen, ich werde dich... Er hat mich auch getötet. Räche mich? Oh. Kann man nee, hier irgendwelche weiter, Schalter naja. betätigen? Ne, ich will die Anlage hochjagen hier. <lacht> <lacht> Denken Sie groß. <lacht> genau. <lacht> Kann man die... Ah oh, ne. Ich dachte gerade, man könnte die Granaten irgendwie an sich heften, aber das geht nicht. Jawohl. Ich hab direkt... <lacht> <lacht> Red flag Da oben steht der. Jawohl! Ich habe ihn, ich habe ihn. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Snoopy, mein Hund Ich, ich habe die, ich mein hab die Karte, ich hab die Karte! Äh, die Flagge! Äh, welche Flagge? Ah, flag ich hatte die Flagge. Das ist gut. Ach, ich bin bei unserer Flagge. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade will. Jawoll. So, jetzt rollen wir mal ja auf. Ich bin an der roten Flagge. Ich weiß nicht, wie lange ich da sein werde. Äh nicht lange. <lacht> ich sag mal, ich war genau im Inneren des Nests. Red Flag taken. Ich komme zu dir, wenn es nicht so laggy wäre. Aber immer wenn einer joint wird, laggy. Flag dropped. Okay, ich, ich weiß, wo du bist. Oder was? Was ist das? Wo bist du? In der Nähe von der Basis von denen. Ja, ich bin gerade auf dem Weg rein. Nein, eine Granate. Nein, ich wollte die Man, mu Man muss die erstmal so killen jetzt. Red flag, flag, Dropped. No. Red flag taken. Ich hab die. Ich hab die Flagge. Ich weiß nur nicht, ob ich das überleben werde. Nee. Red Flag Nein. <lacht> ich bin an so einen Zaun hängen geblieben gerade. Ach da hinten ist. Sie. Warte mal, ich muss mal eben meinen Hund. Oh, ah, VR Gamer hat mich. So. Aber sind, Red Flag aber sind wir nicht alles VR Gamer? <lacht> genau, wie du oh, sagst, echt. So. Da. Blue Flag Das ist gut, wir haben die. die Flag returned. Wir haben die Flagge wieder. Nein! Oh, jetzt kassiere ich aber hier gerade. Ich habe wieder einen. Red Flag Red Flag, dropped. Red Flag returned. Man hört hier über nur paff, paff, paff und weiß gar nicht, wo es herkommt. So, geregelt. Ah! Schrotzeln ist übel. Boah, die sind ja so schnell, die Leute hier. Teilweise. Red Flag taken. Ich glaube, ich bin einfach zu alt für solche Games. <lacht> ich bin nicht näher genug. Zu alt für den Scheiß. Ich habe die Flagge. Ja. Okay. Wir, wir müssen uns mal irgendwie zusammen auf dem Weg machen. Ja, ich, ich komme komm hier über rechts von dir aus gesehen, Ja, der, der hat mich schon. Einer hat mich. Ich wollte zu dir aufschließen, aber... Das ging nicht. Nein! nein, nein. Red Flag, dropped. Der VR Gamer, mach ihn Platz. Red Flag return. Ach Mann, wie doof kann man denn sein? Okay, ich hab einen. Der, ehrlich, der steht vor dem ah. und äh, der will die Flagge zurücknehmen und der, der steht direkt vor dem und der kriegt den nicht abgeballert, ey. Kann doch nicht sein Ernst sein. Wow, <lacht> oh, wow. Oh, oh. Du bist oben sehe ich gerade? Ja, ich ist gerade ein bisschen action. Okay, ich komm zu dir. Jawohl. Ah, sie hat mich. Ich hab's. Jawohl. Bin jetzt. flag drop. One flag returned. Jawohl. Weil ich räume hier gerade ab. Ich bin bei dir. Okay, jetzt müssen wir die Flagge. Oh, du regelst richtig. So, ich bin jetzt noch bei dir. Like oh. Nein, die Flagge! Wo gehst du denn? Wo, wo, wo? Nein! Romani. Nein! Wir hätten nicht kommen da? können. Red Flag taken. Ich bin ich. Okay, hier ist... Nehmen mir mal hier so eine Handgranate mit. Ach du Scheiße. Red Flag oh Mann, dropped. Ey. Red Flag ah. Red Flag dropped. Wenn ich jetzt gleich Red Flag returned höre, dreh ich durch. Nein, nicht ins Wasser. Red Flag returned. Bist, du so, bist du warten gegangen? <lacht> ja, ich bin warten gegangen. Ich fühlte mich einfach schmutzig. <lacht> seconds remaining. So dirty. So. Five. Four. Ja. Three, Aber ich glaube, wir sind two, vorne, oder? One, ich glaube auch. Sein ganz gut aus für uns. You win. Yes. Ja. Wie Habe ich ein Geschenk? Ist das mein Geschenk? Alle? Ah. Eine blaue Weste habe ich. Für die Stockstube. 20 Token. So, wo haben wir denn die Score-Punkte hier? Ja, hier. Da. Oh, oh du bist oh. Ja der Matchwinner. Der Matchwinner. Weißt du, mich stört es ja, dass ich häufiger gestorben bin, als ich ausgeteilt habe. Ja, okay, das ah. kann aber hier echt schnell passieren, glaube ich. ne? Hauptsache, Tor geschossen. <lacht> <Keiner> <lacht> genau. Ich würde jetzt am liebsten so mit dem einmal, weißt du? Game on. Game on. Jetzt geht's los. Capture the flag. So. So, ich bin direkt hinter dir. Ja. Genau, Kanalwerfer. Oben war, glaube ich, auch noch einer, oder? Ich glaube, da, ja, da kommt einer. So, den kannst du dir direkt nehmen. Dann räumen wir mal hier auf. Ja. So. Holst du die Flagge oder nehme ich die? Ich kann die holen. Ja, Red okay, flag taken. Blue flag dropped. Blue flag returned. So, eine. Nein, ich bin raus. Lauf! Irgendwo. Lauf! Lauf, Forest! <lacht> ich ich versuche dir entgegenzukommen. Ich gehe mal außen rum. Hoffe, dass mich hier keiner entdeckt. Komm, komm, komm, komm, komm. Wo bist du denn? Ich sehe dich gar nicht. Ich bin an der Flagge. Yes. Yes. super Ich hab den, ich hab den Volley genommen, das Ding und dann versenkt. Tor bei Tupac. sehr <lacht> geil. <lacht> äh, Volley in den Winkel. <lacht> genau. So. Ich versuche jetzt mal ganz einfach zu machen. Red flag taken. So, ich sehe einen, der mit der Flagge wegläuft. Bist du das? Ja, bin ich. Okay, ich komme hin, komm direkt hinter dir. Oh, scheiße. Nein, oh, Die Lichter, die Lichter. da. Mein Gott, habe ich... Okay. Super. Oh, ich werde schon beschossen. Red Flag, ich bin dropped. Hat so, nicht lange auf sich da. warten lassen. Bin direkt da. Ich versuche auch, zu dir Red zu gelangen, aber... Hm. Blue Flag, dropped. Wo bin ich denn jetzt hier? Ah, Okay. Die Flagge zurück. Jawohl. Wo bist du gerade? Jawohl. Blue Team scrolls. Jawohl, geil. 2-0. Red Flag taken. Da hat wieder einer die Flagge? Ja, ich bin's nicht und. Äh ne, ich beschütze den. Ich versuch's auf jeden Fall. Ist der schon auf dem Weg? Ja, der ist auf dem Weg. Ich bin sein menschliches Schutzschild hier gerade. Da hinten sei er. Okay. Ja, pass auf, ich warte dann schon mal um mit der nächsten Flagge. Der, zu der gehen, hat, der es, der hat es. Blue ja Team scores. Ja, Game over. Ja, wir war noch ein, oder? Ja klar. Bei der kurzen Jetzt haben wir uns so gut eingespielt hier. Aber ich habe keinen einzigen Kill gemacht. <lacht> Was ist denn jetzt los. Aber ein Tor. Aber ein Tor, super geil. <lacht> ja, das ist. Ja, du hast ja auch die Leute beschützt. Das stimmt, ja. Die habe ich auch schon mal gespielt, ja. Okay. Wieder im Team. Oh, gegen vier diesmal. Muss war alles Nein. geben. Kein, Kein Problem. <lacht> ja. Kein Handicap für die, mehr ist halt nicht. <lacht> ja, genau. So, ich geh so, mal links. VR-Gamer. Oh, wir werden schon hart beschossen. Ich bin auch direkt hinter dir, glaube ich. Ich habe einen rausgenommen. Ich habe einen. Das ist aber, glaube ich, noch einer. Ich höre wieder Schüsse. Ja, die ist cool, die Map. Die gefällt mir auch. Ich habe einen. Sehr geil. Der lässt mich aber jetzt nicht raus hier, Mann. So, jetzt aber. Oh, da kommt Nein, einer. Nein, ich bin raus, ich bin raus, sie ist direkt da. Ich komm, ich komm, ich komm. Nein. Schade. Aber... Aber schon blöd, die, die, die meisten sind im Boden versenkt, ne? Das ist ein bisschen Cheaten, finde ich. Ja, ja. So. So, wo bist du? Ich bin an der Flagge? Nein, ich bin äh, im Himmel. Du warst an der ich bin Flagge? Hier, hier noch. Ich bin im Farbenhimmel. Ah, schade. Ich dachte, das Schild wird mich beschützen. Hat's nicht. Ja, hier die kleine Schrotte da, ne? Wow, eine Granate. Flag taken. Hat mich erwischt. Flag Gut, dass dropped. wir hier keine Munition kaufen müssen. <lacht> das wäre noch was. Flag In App Purchase 10 Cent pro Schuss. Oh, jetzt hat er nicht. Ah, Double K.O. Red Flag taken. Red Flag. Okay. Ich werde beschossen. Red nein, Flag nein, rot. nein, nein, nein, nein. Verdammt, ey. Red Flag returned. Also cool Dudes, der ist ein bisschen im Boden versenkt, den trifft man schlecht. So, ich gehe über rechts. Ach verdammt, das ist nicht meine beste Runde. Das Ruckeln ist ab und zu ein bisschen störend. Ja. Wenn einer joint. Nein, nein, die haben unsere Flagge. Ich bin an den Ihrer Flagge. Flag taken. Hilfe, ich komme jetzt über links quasi. Ja, ich habe hab den Flaggenträger. Ja, ich habe drei rausgenommen. Ja, weil geil. Ich hoffe, ich komme jetzt durch. Ich werde, glaube ich, beschossen. Ja, wie? Schon. Du? Ah, boah, ich habe vier rausgenommen. Da ist eigentlich gar keiner mehr. Hilfe. <lacht> da kommt einer. Geil, ich habe den rausgenommen. Verdammt, die haben ein Tor gemacht. Aber ich mache jetzt auch ein Tor. Und dann steht es 1-1. Und der Typ weiß Red nicht flag was er mit Nein! Red Flag taken. Wo ist denn unser. Ich bin doch hier, oder? Hä? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Werf hin. Lass los, lass los. Red flag dropped. Nee, passiert nichts. Was ist denn jetzt los? Red flag taken. Red flag dropped. Red flag taken. Red Flag, der unsere. Flag muss unsere der nimmt die nicht. Der nimmt ich, die aber ich, auch auf der anderen Seite nicht. Ich glaube, der unsere muss wieder hier Red stehen. Flag flag ach, stimmt. Unsere muss ja, wieder müssen hier jetzt stehen. Mal scoren ich scoren da hinten. Ich warte hier ja. mit der Flagge. Okay, ich versuch' den. Warum machen die denn in der. Ach, die können ja auch nicht scoren. Die ah, können ja auch nicht scoren, weil die wir haben die Flagge auch nicht. <lacht> Wie geil ist das denn, ey? Das hatte ich noch nicht. Ah, genau. Blue flag dropped. Ins Gesicht Blue rein. Return. Blue flag returned. Blue Jawohl. Team scores. Jawoll. Geil. 1-0 für uns. Ich, also ich habe die, cool hab die Vorlage gegeben, würde ich sagen. Sehr gut gemacht, ja. Scheiße. Ähm, ich bin wieder down. Ich würde sagen, also, was, was ich ja finde, ist äh, die Anzeigetafel. Das ist so geil gemacht, finde ich. Ja, da oben. ja. Das, das stimmt. Das ist cool gemacht. Du bist Bro, down? Von wem, von geht. wem? Ach, von, ja, von, von dem Cheater da. Von deinem Boden. Ding da. Boah. Alle Leute hassen Cheater. So, wir haben wieder die Flagge. Blue Flag Taken. So. Blue Flag dropped. Blue Flag Return. Jawohl. Blue Team Scores. Sauber. Hast Sehr du ihn gut. Nee, Ne, nee, nee. Ich war leider unbeteiligt. Ich habe nur das den, den Cheater nochmal... Ja, den Cheater habe ich noch mal ein bisschen äh, beschossen, als er schon tot war. <lacht> komm, komm, komm. Ah. Also irgendwen will ich jetzt definitiv noch killen. Aber steht 2-0 für uns. <lacht> Verdammt. Ah Mann, ey, hier schon wieder. So, wir haben jetzt gleich gewonnen. Bei drei ist Schluss. Ja. Komm, komm, komm. Red flag dropped. Jawohl, geil, einige noch getroffen. Hier müssen wir. Jawohl. Der Cheater wieder da. Jawohl, oh, Cheater ist ja, tot. Nimm die Flagge, nimm die Flagge, warum ist da keine Flagge? Ich, ich, ich, ich, ich nehm die, ich nehm die, ich nimm die. Tupac, mach it! Flag, it. Tupac läuft! Er läuft, er läuft! Mach er it! Läuft. Mach da den entscheidende Tor! Yeah! <lacht> Jawohl! <lacht> Einfach nur in you die Luft win. schießen. Genau, Mexikaner machen wir. <lacht> ja, genau. Ah, ja. ja, geil. Das war ja, cool. noch eine richtig geile Runde. Wenn ja, du ich weiß nicht, Wollen wir noch eine Runde oder wollen wir Feierabend machen? Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Hier waren wir dann ja auch schon. Wenn es eine neue Map gewesen wäre, ne? wäre es was anderes. Ja, das wäre noch was gewesen. Ja, dann hat sehr viel Bock gemacht. Definitiv, ja. Auf jeden ja. Fall wiederholen. Auf jeden Fall. Ach. Ne, vielleicht finden wir ja noch mal ein anderes Spiel. Ansonsten würde ich mal vorschlagen, wenn die Leute, die zugeschaut haben, eine Idee haben, was man noch zocken könnte zusammen, dann ab damit in die Kommentare, oder? Ja, klar, Game definitiv in die Kommentare. Die so, definitiv in die Kommentare und dann <lacht> können wir Capture das mal in nehmen. Und äh, ja, ich sag mal schön, dass ihr zugeschaut habt. Danke ja. äh, an dich, Tupac. Ja, und an Für meine Zuschauer, lasst den Patrick definitiv ein Abo da. Ja, oh, das hätte ich fast vergessen. Ja, genau. Und hm? äh, an die Leute, die das auf meinem Channel sehen, lasst dem Tupac auch definitiv ein Abo da. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und äh, ganz wichtig, wenn ihr das Ganze auch mal in voller Größe aus äh, Tupacs Sicht sehen wollt, das Video steht dann auf seinem Channel zur Verfügung. Genau. Und umgekehrt äh, also genau genauso, auf, ne? Genau. Umgekehrt genauso. Also wir stellen gegenseitig aus unserer Sicht zur Verfügung und wenn ihr dann aus der Sicht des anderen sehen wollt, Red dann geht Flag einfach dropped. mal da auf dem Channel vorbei. Und äh, ja, schön, dass er dabei Flag war. Returned. und bis ja. zum nächsten Video bei mir Dank. von der Zockstube und bei dir von, ne? von dir. Tupac VR. <lacht> <lacht> Dankeschön Tupac fürs Zuschauen, VR. Leute. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Haut rein. Haut <lacht> rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>